Penicillinspritze, keine Totaloperation. Noch ist der Patient nicht tot. Im Spiel der Marktkräfte braucht der Mensch eine gute Portion Selbstbewusstsein, Durchsetzungsvermögen, Entscheidungsfähigkeit, wenn er Subjekt bleiben und nicht Schieres Objekt werden will. Wieso kommen die noch? Wissen die nicht, dass wir keine Wohnungen und Stellen haben? Warum packen die jetzt nicht drüben an? Jahrzehntelang verging keine Rede ohne die Forderung nach der Öffnung der Grenzen. Jetzt, da sie schwinden, werden neue aufgerichtet. Jahrzehntelang wurde der freie Verkehr von Menschen gefordert. Nun, da neue Migration einsetzt, fällt es schwer einzulösen, was man in Aussicht gestellt hat. Das Ende der Teilung fordern ist das eine, die Öffnung aushalten das andere. Ab Januar 1990 kam es immer häufiger zu gewaltsamen Angriffen und Überfällen auf ausländische Arbeiter, die mit den Regierungsabkommen zwischen den sozialistischen Bruderländern in Afrika, Asien und Lateinamerika in die DDR gekommen waren. Fremdenfeindlichkeit, die in der DDR unterschwellig schon immer existierte, gepaart mit einem erstarkenden Nationalismus, gehörten zur Tagesordnung. Vor Angst trauten sich die Weimarer Vertragsarbeiter oft nicht mehr auf die Straße. Nur wenige der Betriebe überstanden die frühen 1990er Jahre. Den Arbeitsplatz zu verlieren, aus dem vertrauten Zusammenhang herausgerissen zu werden, war für die Betroffenen ein traumatisches Ereignis. Identität wurde zerstört, Lebenszeit entwertet. Bleibt den Frauen in der DDR der gewährte Haushaltstag, der Schwangerschaftsurlaub, der Anspruch auf Kinderkrippe und Kindergarten erhalten? Was wird aus dem Paragrafen 218? werden Schul- und Uni-Abschlüsse wechselseitig anerkannt und gibt es für alle identische Pässe. Man hat die Opposition in der DDR niemals politisch ernst genommen. Ich halte das für einen der schwersten Fehler und für ein wirkliches Versagen der Regierung Kohl. Schneller als die Gesellschaft nach dem stürmischen Herbst wieder in ihre alte Mentalität zurückfiel, hatten wir aus dem Aufbruch Institutionen gebaut, die ihn lebendig halten sollten. Ich weiß eigentlich, Das Jahr 1990 freilegen. Eine Remontage der Zeit über Umbrüche, das Ankommen im Heute. Was wir gehört haben, waren Stimmen, Originalstimmen aus jedem Jahr 1990. Wir erinnern uns, das Ende der DDR-Staatlichkeit kam am Mittwoch, dem 3. Oktober 1990, einen Tag nach der Konferenz der KSZE-Außenminister, die vorab über die Ergebnisse der 4 plus 2 oder wie wir in Deutschland sagen, der 2 plus 4 Verhandlungen informiert werden sollten. Die Wiedervereinigung war keineswegs unumstritten. In atemberaubendem Tempo passierte sie, und fand Widerspruch auf beiden Seiten der Grenze. Manche sprachen von Übernahme, von Anschluss. Ein Teil der Ostdeutschen erwartete blühende Landschaften und eine friedlichere Welt, Freiheit. Ein anderer Teil monierte, dass der Westen die DDR schlucken würde und in das kapitalistische System der BRD einverleiben Schnell folgten Angst vor Identitätsverlust, Bevormundungsgefühle, Arbeitslosigkeit. Aber auch im Westen gab es Vorbehalte. Es ging einigen alles zu schnell. Und man befürwortete zunächst die Beibehaltung zweier Staaten. Das Ende der Teilung könnte ja bedeuten, teilen und sich tatsächlich auf den Osten einlassen zu müssen. Doch darüber hinaus gab es in beiden deutschen Staaten eine Protest- und eine Subkultur, die voneinander wusste und miteinander im Gespräch war. In der dissidentischen Welt, aber auch in der Kirchenwelt. Und was noch wichtiger war, es gab eine zentraleuropäische Dissidentenszene, die ebenso miteinander im Gespräch war. Sie saß bei den 2 plus 4 Verhandlungen nicht mit am Tisch. Und ich möchte das Zitat, das wir gerade gehört haben, von Wolfgang Ullmann noch einmal wiederholen. Man hat die Opposition in der DDR niemals politisch ernst genommen. Ich halte das für, einen schwersten Fehl, für den schwersten Fehler und für ein wirkliches Versagen der Regierung Kohl. Und das trifft sicher auch, auf manche Oppositionen in anderen zentral- und osteuropäischen Staaten zu. Aber 1990 war vieles offen, vieles war möglich. Nach den 30 Jahren wollen wir noch einmal das Jahr 1990 freilegen, um über Gleichzeitigkeit von Freiheit, von Aufbruch, Enttäuschung, Emanzipation und Anpassung zu hören und die Entwicklungen bis heute in den blick nehmen das ende der teilung europas der aufbruch der zentral und osteuropäischen länder und ihre sehnsucht nach wohlstand nach sicherheit in der europäischen union in der nato soll hier eine der hauptrollen spielen denn so wenig wie die ddr opposition ernst genommen wurde so wenig wurden die mittel und osteuropäerinnen wahr und ernst genommen 30 Jahre später hat die Europäische Union die Rechnung auf dem Tisch. Wir werden darauf zu sprechen kommen. Herzlich willkommen Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Stream. Herzlich willkommen, liebes kleines Corona-kompatibles Publikum hier in der Heinrich-Böll-Stiftung in der Schumannstraße und wir freuen uns gemeinsam auf die Diskussion mit unseren Podiumsgästen mit Milan Horacek. Milan Horacek hat das äh, erste Büro der Heinrich Böll Stiftung in Prag aufgebaut, als Menschenrechtler, als tschechischer Dissident, als Bundestagsabgeordneter, als Europaabgeordneter und als enger Freund von Václav Havel. Wir kommen darauf zu sprechen. Mit Annette Groschner, Autorin vieler Bücher. Wir kommen noch auf die näheren Titel und die genauen. Äh, und die genauen Dinge, mit Sergej Lagodinski, mit Dr. Sergej Lagodinski, Rechtsanwalt, Publizist und Abgeordneter der Fraktion der Grünen im Europaparlament. Herzlich willkommen und mit Jan Wenzel. Jan Wenzel ist äh, Herausgeber der Publikation Das Jahr 1990 äh, Freilegen. Ich habe das hier mal etwas äh, äh, plakativ äh, positioniert. Äh, man sieht am Format des Buches, äh, das lässt sich nicht mit einem Satz und einem Bild sagen, was 1990 passiert ist. Und deshalb, das hat die Stiftung Buchkunst übrigens auch erkannt und hat dem Buch der es den Preis als schönstes Buch 2020 verliehen. Jan Wenzel lebt als Verleger, als Autor und Künstler in Leipzig. Zusammen mit Markus Dresen und Anne König hat er 2001 den Verlag Spector Books gegründet. Und das Jahr 1990 Freilegen schaffte es nicht nur oder erhielt nicht nur den Preis für das schönste Buch des Jahres 2020, sondern stand auch auf der Shortlist für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse. Jan Wenzel, wir haben einige Stimmen, unterschiedliche Stimmen gehört aus dem Buch, aus dieser Remontage. Wir sehen, es, ist, äh, es hat Telefonbuchformat, Ähnlichkeiten, so kann man ja vielleicht sagen. Unglaublich viele interessante Zitate, die zum Nachdenken, zum Assoziieren anregen. Auch Protokolle der zentralen runden Tische äh, der DDR. Zeitungsartikel, aber vor allen Dingen Fotografien, die sind äh, vielleicht ein bisschen das Herzstück des ganzen Porträts von öffentlichkeitswirksamen Persönlichkeiten, aber auch von ganz normalen Bürgerinnen und Bürgern, Arbeiterinnen, und Arbeitern. Wie seid ihr als, als Team oder wie bist du als Verleger auf die Idee gekommen, ein solches Buch zu machen? Also die, der Wunsch äh, und eine vage Idee existierte schon seit dem Jahr 2000. Also nochmal auf dieses Jahr 1990, auf die frühen Jahr, äh, 90er Jahre auch zurückzukommen und etwas, was... Äh, vielleicht eben in seiner Dichte auch äh, äh, selbst einem nicht, nicht mehr klar entwirrbar war, was in schneller Folge passiert ist, äh, äh, das sich nochmal anzuschauen. Und äh, wir haben Anne König und ich 2018 ein Fotofestival in Leipzig kuratiert und das war im Prinzip der erste wirkliche Schritt auch zu diesem Buch. Wir haben mit einer ganzen Anzahl von Fotografinnen und Fotografen da gearbeitet und uns hat bei dem Fotofestival interessiert, einen, einen weiteren Begriff von Gegenwart zu haben. Also wenn man ein Jahr wie 1990 anschaut, äh, dann würde ich sagen, das ist ein Jahr von langer Dauer. Also es endet nicht Silvester 1990, äh, sondern hat bis in die Gegenwart einfach seine äh, Konsequenzen, seine äh, Echos und Umso mehr ist es, glaube ich, wichtig, eben Formen auch zu finden, wie man sich selbst Geschichte wieder aneignen kann, also wie man sich vergewissern kann, auch was ist passiert, stimmt meine Erinnerung, wie man auch noch mal versteht, wie Geschichte immer auch an Möglichkeitsraum bietet, wie Geschichte in Momenten offen ist und auch aus ganz bestimmten Gründen eben ihre Richtung dann nimmt und das ist der Ausgangspunkt für dieses Buch gewesen. Ein Buch, was ich als ein Kollektivbuch beschreiben würde, weil ich zusammen mit einer ganzen Anzahl von Personen an diesem Buch gearbeitet habe, aber auch weil ein wesentlicher Teil des Buches Texte sind. Also ich... Ich beschreibe am Anfang, dass es eigentlich auch wie eine äh, performative Lektüre ist. Also ich zeige in dem Buch, was ich selbst gelesen habe und baue aus äh, äh, Texten oder Textbruchstücken, die ich gelesen habe, etwas zusammen. Äh, zusammen. kombiniere das mit, äh, mit äh, Fotografien und äh, wenn man hier sieht, äh, äh, jede Seite ist im Prinzip äh, äh, für sich wie eine Bühne. Es gibt sehr unterschiedliche Stimmen, die nebeneinander stehen. Äh, es gibt kleine Textschnipsel, die äh, auch wie ein Thema für eine Seite geben, die den Bildern auch eine ganz bestimmte Lesart dann geben, eine Interpretation. Und das Buch ist wie ein Steinbruch auch. Also man kann es an äh, jeder beliebigen Seite öffnen. Äh, man kann schauen beim Blättern, wo man hängen bleibt äh, und sich von da an wieder in bestimmte Momente dieses Jahres hineinarbeiten. Äh, man kann staunen über Dinge, die man vergessen hat oder äh, man äh, kann an anderer Stelle auch sehr schnell wieder ein, ein, ein Gefühl bekommen, äh, was äh, einen mit diesem Jahr auch verbindet. Wen habt ihr gedacht? Wen, wen hattet ihr als, äh, als Leserinnen, Leser, als, als äh, Zielgruppe im, im Blick? Oder war das, äh, so wie, wie du es jetzt beschrieben hast, sind das natürlich die Menschen, die äh, oder scheint es erstmal die Menschen zu sein, die es erlebt haben, die sozusagen ihre eigenen Erinnerungen hinein assoziieren können. Und äh, ich kann nur sagen, bei mir funktioniert es. Also das ist für mich ein großer Raum der Assoziation und der Erinnerung an das, was man selber erlebt hat und ja in der Weise äh, ich noch nicht sortiert habe. So für mich. Und äh, habt ihr auch an Menschen gedacht, die jünger sind, die das nicht erlebt haben, wie das auf die wirken kann? Genau, also es ist ein Buch, was sehr unterschiedliche Zugänge auch ermöglicht. Und äh, der Verlag Spector Books ist ein Verlag, der immer wieder auch äh, sich die Frage stellt, wie kann man heute mit dem Medium Buch umgehen? Also was kann das Buch jenseits äh, eines Textcontainers sein? Und äh, bei diesem Buch... Äh, gibt es, äh, was das Layout angeht, äh, eine Linie, die bis in die 20er Jahre zum Moholy Notch zurückführt, äh, äh, der damals äh, etwas äh, entwickelt hat, was er selbst Typophoto nannte äh, und wo er über ein Liniensystem die Seite in kleine Teilflächen äh, unterteilt hat. Und wir haben äh, 2018 mit diesem Prinzip äh, gearbeitet, als wir mit Alexander Kluge zusammen einen Katalog äh, für das Museum Volkwang in Essen gemacht haben. Und da ist mir nochmal klar geworden, wie diese grafische Innovation von Moholy äh, im Prinzip Assoziationsmaschinen ermöglicht. Äh, das hat sicher damit zu tun, dass eben diese Teilflächen und das Material, was man auf diesen Teilflächen platziert, seinen eigenen Raum auch hat, dass man es sozusagen in seiner Eigenständigkeit liest, aber gleichzeitig in seiner Assoziationsfähigkeit, in seinem Zusammenhang. Und das Erstaunliche ist, dass es das Buch jetzt in seinem Äußeren anders ist als viele Sachbücher oder Geschichtsbücher, dass es aber sehr vielen Leuten einen, einen Zugang gibt. Also ich habe, äh, wir haben das äh, Ende November letzten Jahres äh, ist es erschienen. Und ich habe dann schon äh, nach Weihnachten von verschiedenen Leuten gehört, die es Verwandten geschenkt haben, die mhm. dann äh, für Tage während der Feiertage verschwunden sind mhm. und sich festgelesen hatten. Mhm. Und äh, das ist etwas... Äh, was intendiert war, aber es ist natürlich dann immer auch äh, ein großes Glück, wenn äh, etwas aufgeht, also wenn, wenn es wirklich mhm. sozusagen äh, ermöglicht, sich in Geschichte nochmal in ihrer Gleichzeitigkeit, in ihrer Widersprüchlichkeit, äh, in ihrer Vielstimmigkeit, äh, auch hineinzubegeben. Gab es doch so wie Widerspruch oder Protest oder äh, das Gefühl, hier wird eine bestimmte Interpretation angeboten oder ist das gar nicht möglich, mhm. weil durch diese Art, äh, ja, die eben beschriebene Inszenierung mhm. diese Assoziationsmaschine eigentlich äh, jeder und jede ihre Interpretation auch drin der, der Zeit und ja, des Jahres wieder ja. und wiederfinden kann? Also was, was mich äh, sehr interessiert oder wo ich mich wiederfinde, ist, ist eine Literaturtheorie, wie sie Michael Bartin entwickelt hatte, die auf Dialogizität baut, also die sozusagen eben nicht eine Interpretation dieses Jahres vorgibt, sondern eher auf diese Vielstimmigkeit auch setzt, also äh, gegensätzliche Stimmen äh, äh, zu Wort kommen lassen. Äh, mich hat immer wieder auch bei der Auswahl interessiert, sozusagen so hy hybride Momente auch zu mhm. finden, also äh, Personen, die aus dem Osten in den Westen gehen oder in die andere Richtung, um sozusagen eine Vielzahl von Blicken auch äh, äh, zuzulassen und nebeneinander auch äh, mhm. äh, zu haben. Und äh, mhm. es gibt an einer Stelle in dem Buch äh, äh, schreiben wir, dass dieses Jahr sich nicht auf einen Nenner bringen lässt. Und ich glaube, dass es etwas Wichtiges ist, auch im Verständnis von Geschichte dieses diese Gleichzeitigkeit und diese, diesen Kontrastreichtum auch zuzulassen. Also gar nicht den Versuch zu machen, äh, zu sagen, das Jahr 1990 ist das, mhm. sondern eher äh, ähnlich wie klug gearbeitet zu Geschichten immer auch Gegengeschichten. Mhm. Äh, zu suchen und dadurch einfach ein viel präziseres Verständnis auch von einer historischen Situation äh, zu bekommen. Hat äh, die, also das Dialogische und die, sozusagen der Charakter so quasi eines offenen Kunstwerkes, so äh, sortiere ich das jetzt mal für mich, so im Sinne von Umberto Eco, ähm, haben die, hat die Tatsache, dass die meisten Bilder ja schwarz-weiß sind, äh, zieht das einen eher in diese Interpretationsmöglichkeit hinein und schafft das nochmal eine, sozusagen eine, eine Distanz und eine F F Vergangenheitsdimension oder, oder welche Funktionen hat, hat das? Na, ich glaube, dass, dass viele Bilder schwarz-weiß sind, hat einmal damit zu tun, dass... Äh dieses Buch sehr viel Material, was man als dokumentarisch oder an, an den Fakten entlang äh, beschreiben könnte, äh, enthält. Das ist zu dieser Zeit, äh, ist, ist das dokumentarische Foto oft äh, noch ein Schwarz-Weiß-Foto. Aber wir haben auch immer wieder geschaut, es gibt äh, Farbfotografie oder es gibt, wie hier, äh, Fotografie aus dem Weltall auch, weil das Hubble-Teleskop in dem Jahr auch äh, in, ins All geschossen wurde. Äh, und das natürlich sozusagen jetzt nicht ein schwarz-weißes Jahr ist, sondern äh, da auch in, hier sieht man das in diesem Nebeneinander und in diesem äh, Parallellaufen äh, äh, sich auch unterschiedliches Material reibt und das glaube ich auch äh, gut ist, wenn sozusagen ein, äh, eine technologische Innovation äh, aus diesem Jahr neben einer eher äh, anachronistischen Art äh, Briefe zu sortieren, äh, visuell nebeneinander steht. So. Also mhm. dieser Clash äh, äh, auch im Visuellen ist äh, durchaus beabsichtigt, weil es einem auch klar macht, dass dieses Jahr in vielfältigerweise eine Schwelle ist. Der Kalte Krieg geht zu Ende. Es ist aber auch das Jahr, wo das Internet öffentlich nutzbar wird. Es ist das Jahr, wo Mobiltelefonie mit zwei parallelen Netzen in Deutschland installiert wird. Und diese Gleichzeitigkeit eben von geschichtlicher Erzählung, aber vielleicht eben auch von einer neuen Infrastruktur der Kommunikation, äh, äh, vom Übergang äh, des, des industriellen zum postindustriellen. Diese diese vielfältigen mhm. äh, Dinge, die äh, sich mit diesem Jahr verbinden und die in diesem Jahr auch äh, gleichzeitig sozusagen einen Schub, einen Impuls bekommen. Äh, äh, das ist sozusagen Absicht dieses Steinbruchs auch, das äh, zusammenzuhalten. Und es gibt unten immer zu den einzelnen mhm. Büchern, aus denen äh, Passagen sind, äh, die Ausgänge, sodass man eigentlich von einer Seite auch äh, sich in die Bibliothek bewegen kann und in ganz andere Richtung dann auch mhm. weitere. Versatzstücke dann für sich finden kann. man es auch so, sozusagen im, ich sag mal, so im, im gesellschaftshistorischen Sinn als ein Angebot verstehen, auch nochmal neue Interpretationswege des Jahres 1990 zu gehen. So, so raus aus diesen festgefahrenen, äh, hier sind die, also ich meine, der Begriff des Ossis und die Ostalgie und alles, was ja, sich dann ja, ja. quasi entwickelt hat, nochmal zurückzugehen und zu sagen, jetzt schauen wir nochmal mit, äh, mit all den Aspekten, die, die du jetzt auch nochmal genannt hast, äh, drauf und, und es gibt nochmal das Angebot, nochmal zurückzugehen und nochmal nach einer neuen äh, Interpretation zu suchen, obwohl klar ist, da, also dieses Jahr ist, ist eines dieser, dieser besonderen Jahre der, der Geschichte, äh, an denen sich Dinge wirklich signifikant verändert haben. Ja, ich glaube, dass, dass es für uns als Gesellschaft auch wichtig ist, einen Umgang mit Geschichte zu haben, der immer wieder prüft, also der ja. diese Narrative nicht Beton werden ja. lässt. Und dafür braucht es Form. Und ich glaube, dieses Performative, was in diesem Buch, in seiner, seiner Art, mit Material umzugehen, in seiner grafischen Form drin ist, ist etwas, was für jeden auch die Möglichkeit gibt, sich selbst ins Verhältnis zu Geschichte und seine eigene Lebenszeit ins Verhältnis zur Geschichte äh, zu stellen und äh, sich auch in seiner Erinnerung zu überprüfen. Weil Erinnerung ist etwas, was eben auch äh, schnell eng werden kann. Also wo, wo man sich eine bestimmte Geschichte äh, in eine Geschichte einschleift. Äh, und die Möglichkeit zu haben, sich selbst auch noch mal... In diesem Jahr zu verorten, äh, ist das, was die Intention dieses Buches auch war. Oder die eigenen Eltern oder Großeltern, ja, wie auch immer. Ja, ja. Eines, oder es, gibt ganz, es gibt ein paar Bilder oder weniger von, äh, auch einen Text von Watzlaff Havel in diesem Buch, ohne den äh, das Jahr 1989 und das Jahr 1990 gar nicht äh, zu denken sind. Ähm, Milan, über dich gab es eine Radiosendung am 14. Januar 1985, das war jetzt noch äh, etwas davor, äh, und der Titel dieser Radiosendung war Der MdB mit dem tschechischen Akzent. Ähm, und äh, ein Zitat aus dieser Sendung. Osteuropa und Menschenrechtsfragen ziehen sich wie ein roter Faden durch seine politische Laufbahn. Er war Stadtverordneter, Bundestags- und Europaabgeordneter und viele Jahre Leiter des Prager Büros der Heinrich-Böll-Stiftung. Und 1980 wurde Milan Horacek aus der GSSR ausgebürgert, die dann zehn Jahre später durch den ersten nicht-kommunistischen Staatspräsidenten der Tschechoslowakei, Václav Havel, zurückgenommen wurde. Milan, 1990, Vaclav Havel und die Böll-Stiftung. Wie geht das bei dir zusammen? Ja, ganz einfach. Erstens äh, habe ich dann überhört oder übersehen diese Fälle. Ich wurde persönlich von dem Innenminister ausgebürgert, schon 78. Aber das ist... Zwei Jahre egal. früher. Ja. Und äh, es war dann auch so, dass äh, als äh, diese Ausbürgerung äh, ich in den Händen hatte und die zufällig auch dem Lev Kopelev gezeigt habe, der sagte, siehst du, die Tschechoslowakei trotz alledem ist noch ordentlichere Staat als die, als die Sowjetunion. Mir gaben die nur ein Zarr Papier, dir haben die eine Drei-Seiten-Begründung, was du alles verbrochen hast, ja, <lacht> geschrieben, warum du ausgebildet. Und das ist die Grundlage für das Ganze. Wir haben schon Anfang der 70er Jahre natürlich hier die Prager, 68er, angefangen. Äh, zusammenzuarbeiten mit dem sagen wir, linksliberalen, äh, liberalen, liberalen ähm, äh, Menschen in äh, Deutschland oder Westeuropa. Und äh, ich selbst war in Frankfurt. Da war der kohn Bendit, äh, äh, der Joscha. Äh, äh, da war auch der Joska Fischer und andere. Aber äh, davor war ich schon mit äh, Josef Beuys oder Heinrich Böll und äh, Rudi Dutschke in der äh, Frei Internationale Universität, auch Zusammenschluss von äh, Leuten, die uns sehr geholfen haben. Äh, wir hatten hier herausgegeben die äh, Zeitschrift, wo auch äh, Günter Grass und Carola Stern mitgeholfen haben, L76, dann L80. Ich habe die deutsche Mutation von liste heißt Blätter. Und äh, da haben wir uns eingesetzt nicht nur für politische Gefangene, die es immer wieder gab, aber auch grundsätzlich äh, um die Menschenrechte an sich, was natürlich zusammenhing auch mit Helsinki. Ja. Und 77 Charta 77 in der damaligen Tschechoslowakei ist auch entstanden aus einem sehr star starken Engagement für äh, eigentlich äh, Musiker der Plastic People, weil so Rock, uh, unabhängig und so nicht kommunistisch, sozialistisch oder umgekehrt. Und uh, das haben dann auch westliche Intellektuelle, eben von Heinrich Böll bis Dürrema und so weiter bis nach Amerika. Und uh, dann kam die uh, Gründung, der Grünen, in der ich auch involviert war, und dann Gründung der Heinrich-Böll-Stiftung hier. Und äh, als wir dann diskutiert haben, innerhalb der Gründungsleute auch, äh, wo wir vielleicht das erste Auslandsbüro der Heinrich-Böll-Stiftung äh, machen sollten, war uns relativ klar, dass es in Mittelosteuropa sein müsste. Weil Westeuropa, da war der Kontakt und alles äh, natürlich frei, aber Mittelosteuropa war äh, noch äh, terra incognita, oder? Ja. Ja. Und äh, zuerst haben wir äh, mit Lukas Beckmann und anderen äh, nachgedacht Polen, da war schon 1989 Masowietski dran oder auch oh, Ungarn. Äh, wo wir sehr gute Beziehungen zu George Konrad äh, hat, hatten und so weiter. Und äh, aber es war für alle <lacht> irgendwo logisch, wenn äh, auch Tschechoslowakei äh, fällt, dann gehe ich zurück nach Prag. Und das habe ich auch noch äh, quasi halb legal äh, noch 89 zu Ende des Jahres gemacht. Und äh, kam dann zu Havel in seine Wohnung mit einigen Materialien, die der Lukas äh, mit einem Auto, damals noch aus Bonn, transportiert hat, also Geräte, die es in, bis dahin in, in der Tschechoslowakei nicht gab. Und das erste Büro der böll Stiftung habe ich aber bekommen äh, bei der Prager Feuerwehr, bei der Führung der Prager Feuerwehr. Okay. Über Wenzersplatz, ja. Aber warum? Ich habe selbst, das, das ging irgendwie äh, normal so, dass ich äh, versucht habe, eine Freundschaft zwischen Frankfurt, wo ich äh, lange, äh, lange war, und äh, Prag, als der erste nicht-kommunistische Oberbürgermeister, so heißt es, Primator, gewählt wurde und Volker Hauff war damals äh, Oberbürgermeister in Frankfurt. Und ich habe Freundschaft, Freundschaft gemacht. Und dann kam zu der Unterschreibung mit der oberste Feuerwehrdirektor von Prag. Die dachten, dass sie jetzt Hochhäuser bauen können. Und weil äh, äh, in Frankfurt berühmt war, wie hieß der, der diese, ein Hochhaus auch gelöscht hat, äh, ein Feu berühmter Feuerwehrmann, äh, und die, die haben aber gesagt, das ist eine schlechte Idee, Bauhäuser zu bauen und so weiter. Aber am Abend, also Aus so, Brandschutzgründen sozusagen. Aus mehreren Gründen. Aber am Abend habe ich gesagt, ich müsste irgendwo ein Büro finden. Und der hat mir gleich angeboten, dass ich mir da im ersten Stock was zurecht machen kann. Erst ein Jahr später habe ich äh, irgendwie eigentlich nachgefragt, wieso ging das so schnell. Und er hat mir gesagt, weißt du, wir hatten eine äh, Freundschaft mit der Kiewer Feuerwehr. Und ich habe das Büro no 1990 eröffnet und Tschernobyl war 1986. 86. Und von der Kiewer Feuerwehr lebt nicht, nicht niemand. Und außerhalb der ganzen Diskussion um Fragen der Atomkraft oder sowas war ziemlich logisch. Und genauso logisch war das auch mit dem Havel. Ich habe schon bei meiner ersten Rede im Bundestag äh, gesprochen darüber, dass der Waschek in den Briefen an Olga, geschrieben hat, wenn er in Westen wäre, jetzt wäre er innerhalb der äh, Friedens- und Ökologiebewegung hat in Tschechoslowakei damals niemand Ganz verstanden genau. oder fast niemand ja. und in Westen haben die sich gedacht, na naja, dramatiker äh, schreibt jetzt etwas, aber das ging über alle möglichen Stationen immer wieder und er hat bis zuletzt die, die, die tschechischen Grünen unterstützt bis äh, zu seinem Tod ja, immer wieder. Und äh, die Grundfrage war: warum? Weil er äh, sozusagen geschätzt hat nicht nur Frage der Umwelt, Ökologie und so weiter, aber der Verbindung, die wir immer gemacht haben, zumindest unsere Kreise, mhm. nicht alle Grünen, aber der Menschenrechte, und der äh, Umwelt. Okay. Mhm. Ja. Mhm. Und das hat dann mit sich gebracht wiederum, dass wir ungeheure Vorteile hatten. Äh, ich konnte äh, sowohl in wallenstein oder auf der Burg Veranstaltungen machen, äh, in Repräsentationsräumen, äh, nur um das Aufräumen äh, sozusagen zu bezahlen. Äh, sonst mhm. die Miete wurde mir erlassen und so weiter und ich habe immer wieder Spitzenleute nicht nur aus der Tschechoslowakei, aber eben aus dem ganzen mitteleuropäischen Raum, Aramichnik. oder äh, eben alle und umgekehrt auch äh, unsere westlichen Leute mhm. gingen sehr gern äh, wir hatten zum Beispiel, reflektiert ich, äh, 25 Jahre äh, Prager Frühling. Da kam nicht nur Gretchen Dutschke, Rudi lebte schon nicht, aber andererseits auch, auch der Dani Corn Bendit und andere. Und da lebten noch äh, eine Reihe der, äh, 68er, mhm. äh, der Prager 68er. Aber es war, das war ja auch äh, ein starkes politisches Statement. Und die Verbindung von Menschenrechten mit der Ökologiefrage hat ja nicht allen Grünen eingeleuchtet. Ja, logisch. Die Grünen waren nicht immer äh, irgendwie ganz offen zugänglich. Waren auch beschränkt, seine Zeit. Und in bestimmten Fragen sind es bis heute. <lacht> okay, da äh, das Problem ist folgendes. Guck mal. Äh, wenn wir sprechen über die Teilung Deutschlands, Teilung Europas, in den 80er Jahren haben das schon stark unsere äh, Leute in Prag bzw. Tschechoslowakei dis diskutiert im Zusammenhang mit Teilung Europas. Ja. Und wir äh, haben das in Westen diskutiert mit unseren westlichen Leuten. Und es ist nicht ohne Grund, dass am 11. März 11. März 1985 die Prager Erklärung, Aufruf äh, gemacht wurde, wo ungefähr, sagen wir, also der Charta 77, wenn wir die Teilung Europas überwinden wollen, müssen wir die Teilung Deutschlands überwinden. Das heißt, es bedingt einander. Hat hier niemand verstanden mhm. und sogar meine beste Mitarbeiterin, ja. als ich äh, gesungen habe, wir äh, trinken eine Kleinigkeit auf die deutsche Einigkeit, hat mal die Türen zugeknallt. Das war die Elisabeth. Ja, Naja, aber äh, für die war es... Es äh, klang ja auch etwas reaktionär. Hier äh, im, nein, nein, im, Westen. im Westen klang nein, das reaktionär. Ja. Nein, es ging, ging um reale Ängste auch, dass wieder großes Deutschland, 80 Millionen mitten in Europa, stärkste äh, nicht nur äh, ökonomische, aber dann auch politisch, womöglich auch militärische Kraft, auch wenn eingebettet in der NATO und so. Also es gab verschiedene äh, Argumente, auch logische. Aber da kamen wir ziemlich klar, aber was wichtig ist, warum ich das Datum genannt habe, am 11.03.85, wer wurde dazu Generalsekretär der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt? publikum Ja, ja, ja, ja, ja. ja aber, das, das war schon, nein, aber das war schon Diskussion, die ging bis nach Osteuropa, nicht nur Mitteleuropa. Ja. Europa. Ja. Und das ist wichtig, wenn wir über Teilung äh, Deutschlands und jetzt Überwindung der Teilung sprechen. Dass das auch äh, ein Teil ist der, der Überwindung der Teilung, nicht nur Zentraleuropa, sondern auch äh, Osteuropa. Darauf werden wir nachher noch kommen, weil wir nämlich auch Menschen im Publikum haben, die da auskunftsfähig sind. Ich äh, muss mich jetzt mal ein bisschen so in diese Richtung äh, wenden äh, und freue mich noch mal Annette Gröschner herzlich willkommen zu heißen. Sie lebt seit vielen Jahren als Schriftstellerin, als Journalistin in Berlin und hat nicht nur über Berlin und seine Menschen geschrieben, sondern auch und insbesondere explizit über die Berliner Frauenbewegung, publiziert regelmäßig in Zeit online, hat zuletzt eine Hochgeschätzte Sammlung von Porträts, Reportagen, Miniaturen und politischen Essays veröffentlicht. Und äh, vielleicht ein kleiner Werbeblock für die, äh, eine kleine Reihe auch auf der Seite der, der wöl stiftung unter Berlin unter Corona sozusagen. Und auch in diesem Band, in diesem Telefonbuch. 1990 Freiling ist sie mit zwei sehr berührenden kleinen Texten äh, vertreten. Traumprotokolle heißen die. Herzlich willkommen, liebe Annette äh, Groschner. Das Bild, das wir sehen, zeigt Frauen, Arbeiterinnen. Arbeit ist ja für Menschen nicht nur Betätigung sondern Existenzgrundlage. Aus ihr wird Bestätigung gezogen, Wertschätzung. Und sie ist Teil des sozialen Miteinanders. In dem Buch von Jan Wenzel sind Fotografien von Christiane Eisler und Silke Geister. Und hier sehen wir ein Bild aus dieser Reihe. Luxusarbeit. Meine Mutter war auch nur eine Frau. Wir haben im Hinterkopf das die Rolle der Frauen, auch das Selbstbild der Frauen in äh, der DDR ein anderes war als in der Bundesrepublik vor 1990. Und wir haben auch in Erinnerung, dass der Verlust der Arbeit quasi dem Verlust der gesamten sozialen Beziehungen gleichkam, weil das ein dichtes Geflecht war. Ähm, Annette Goschner, was war deine Mutter für eine Frau? Meine Mutter. Ja, ähm, meine Mutter hat wirklich, ähm, ist eigentlich so ein Beispiel dafür, wie das ähm, so in dieser Umbruchzeit war. Ja? Meine, meine Mutter war eigentlich Chemiefacharbeiterin, ist dann später Sekretärin gewesen, hat dann äh, in dem privaten Café meiner, ähm, meines Onkels und meiner Tante als ähm, ja, Buffetkraft gearbeitet und hat. Ähm, zu der Zeit auch zwei Jobs gehabt, ist dann zu einer liberaldemokratischen Zeitung gegangen als, äh, als Sekretärin ungefähr 1987 und hat in dieser Zeitung dann diesen Umbruch erlebt. Ähm, und das ist eigentlich ziemlich interessant, weil es auch so ein bisschen korrespondiert mit dem, was in dem Buch ähm, drinne ist, ähm, was ähm, Martin Gross beschreibt. Ähm, also er geht ja nach äh, Dresden, das ist jemand, der aus dem Westen gekommen ist, er geht nach Dresden und ähm, ähm, beobachtet dort, wie sich die... Ähm, Zeitung Union, also die christlich-demokratische Zeitung, quasi verändert. Erst wird sie ganz offen und, und, und setzt sich an den Anfang der Bewegung, also erzählt zum ersten Mal die Wahrheit oder versucht, in, die Disku in Diskussion zu kommen mit der mit den, mit den Leserinnen und Lesern und ähm, dann kommt halt äh, die Wende und, und, die, und die Zeitung wird aufgekauft von einem westdeutschen Verlag und alles, was eben so angefangen hatte, diese ganze Euphorie ist plötzlich vorbei, fällt in sich zusammen und die Leute gehen entweder selber oder sie werden, die Redaktion wird aufgelöst, irgendwann existiert die Zeitung nicht mehr und genau das hat meine Mutter erlebt in Magdeburg als äh, in dieser liberaldemokratischen Zeitung, äh, die dann auch einen neuen Namen bekam und dann gab es eben... Ähm, und so Werbezeug, was, was noch gedruckt wurde, aber am nächsten Tag gab es eben die ganze Zeitung nicht mehr. Und dann äh, ist sie, weil meine Mutter eben auch jemand war, äh, zu der Generation gehört, äh, die äh, das, was man später dann Erwerbsneigung äh, bösartig genannt hat. Ja, also Frauen, die eine zu große Erwerbsneigung haben, was äh, unter anderem ähm, äh, auch noch in der Zeit... Äh, äh, diskutiert wurde, als äh, Angela Merkel Fam Frauen- und Familienministerin war. Also da ging es auch immer noch darum, wie schaffen wir, dass die Frauen weniger Erwerbsneigung haben. Und äh, sie hatten die aber immer weiter. Und sie wollten und eben einfach, bis heute, ne? ja, sie wollten ja. einfach nicht aufhören zu arbeiten. Und das hat natürlich solche Gemengelagen ergeben, wie dann später bei meiner Mutter. Die hat dann bei irgendeinem so Filou angefangen. Ich sage jetzt mal Filou, weil es ist auch eine wunderbare... Familiengeschichte, das war jemand, der war halt in den Westen gekommen, aus dem Westen in den Osten gekommen und war da offenbar schon gesucht, also der war schon, der hat dann ein riesengroßes Imperium aufgebaut mit allen Fördergeldern und so weiter, hat nie eine Rechnung bezahlt und ähm, die Leute mussten dann, die Computer wurden wieder abgeholt, die äh, Mitarbeiter mussten dann äh, in dem Computergeschäft weiterarbeiten, um eine Zeitung zu machen und so und sie war etliche Male vor Gericht und meine Mutter kannte sowas überhaupt nicht, dass man vor Gericht irgendwas aussagen muss und sie Sie ist aber dort geblieben, weil sie eben arbeiten wollte. Sie wollte ihr eigenes Geld verdienen und das betrifft halt diese ganze Generation. Und ich finde es immer sehr interessant, über diese Generation meiner Mutter nachzudenken, weil das waren diejenigen, die sich ja noch entscheiden konnten vor 1961, ob sie in der DDR bleiben oder ob sie mhm. weggehen. Also meine Mutter als Chemiefacharbeiterin hätte auch nach Leverkusen gehen können und da waren, wurden händeringen Chemiefacharbeiterinnen ähm, gesucht und ihre Freundinnen waren auch alle in den Westen gegangen, aber die waren eben äh, als Hausfrauen geendet oder äh, haben halt ihr Leben dann als Hausfrauen gelebt. Und das war etwas, was meine Mutter immer gesagt hat, da ist sie froh, dass sie das nicht gemacht hat, dass sie eben, eben ihr eigenes Geld verdient hat. Und, ähm, und das war aber eben die Generation, die nach der Wende eben auch dafür letztendlich mehr oder weniger bestraft worden ist, dass sie eben geblieben ist. und ähm, und Sie haben eben, und da ähm, gibt es eben auch, ähm, auch so ähm, Überlegungen, wo man dann, äh, also Sie haben dann unter, unter, ähm, ja, äh, unter Bedingungen gearbeitet und für wenig Geld und es gab eben auch kein Vertrauen mehr zu Gewerkschaften. Also Sie haben im Prinzip das vorausgenommen, was heute eben auch wirklich überall diskutiert wird, dieser Neoliberalismus, der eben auch dazu geführt hat, dass die Arbeitsbedingungen schlechter wurden. Und es gibt halt in der Generation sehr viele Leute, die dann eben vor allen Dingen Frauen in, in Berufen gearbeitet haben, wo sie eben nicht zu, Tarif, zu, Tarif, ähm, zu Tarifen bezahlt worden sind, sondern eben viel weniger Geld bekommen haben. Und ähm, das war eben im Prinzip das, äh, das Problem dieser einen Generation. Und das zweite, und das habe ich eben auch noch mal als ich dieses Buch ähm, ähm, über die Frauenbewegung in Ost- und West-Berlin geschrieben, hab, äh, geschrieben habe, ist, ist es mir nochmal aufgefallen, es gab ja zwei Sachen, die für Frauen eine große Bedeutung hatten nach der Wende. Ähm, das eine ist, es gab einen Gebärstreik, also es wurden keine Kinder mehr geboren. Das ist etwas, was, wo heute kaum noch darüber geredet wird, aber mein Sohn ist 1989 geboren, als Frau. Also Frühjahr 1989, als er in die Schule kam, war die Schule noch dreizügig und zwei Jahre später gab es nur noch eine erste Klasse. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf, ähm, auf, auf die Bundesländer überhaupt, also auf die ja, östlichen Bundesländer. Ähm, hat auch das, also viele Frauen sind ja auch weggegangen. Also es gab ja auch eine, ich habe heute gerade bei Steffen Mauer gelesen, bei dem Soziologen, dass es eben eine Maskulinisierung des Ostens gab, weil viele Frauen einfach auch weggegangen sind. Also ich war 1999 Stadtschreiberin in Rheinsberg und habe das ein halbes Jahr lang beobachtet in dieser Kleinstadt. Und die ähm, jungen Frauen, die so Abitur machten, die gingen immer in den Schreibwarenladen und kauften sich Bewerbungsmappen, um sich wegzubewerben und die Jungs saßen irgendwie auf dem Platz und hatten ihre Baseballschläger dabei. Also es war, gab so, das ist jetzt vielleicht ein bisschen platt, aber das waren so Beobachtungen, dass Frauen versucht haben, auch so viel wie möglich auch ein eigenes Leben zu haben. Und das Zweite, was, was ich noch mal mit Entsetzen auch gelesen habe, war, dass viele Frauen sich nach der Wende haben sterilisieren lassen einfach weil sie Angst hatten, es gab ja immer diese Diskussion, die gab es auch schon zu DDR-Zeiten, Frauen, die dann irgendwie ein Jahr ähm, ausfielen, weil sie ins Mütterjahr gingen oder ins äh, Babyjahr oder wie man das immer nennen mag. Ähm, und ähm, das gab es dann in der Form nicht mehr. Es gab ja dann das ganz normale westdeutsche Erziehungsgeld, aber es gab halt diese Angst, dass, ähm, dass der Arbeitgeber denken könnte, dass man noch mal Kinder bekommt. Und dann haben eben viele Frauen sich sterilisieren lassen. Und das finde ich, ist so ein Eingriff in den Körper, Einfach auch deswegen, weil man eben frei sein will oder frei bleiben will und sich nicht abhängig machen will von einem Mann, der einen versorgt. Und ich glaube, das ist etwas, was so eine, wirklich eine Besonderheit der Frauen im Osten ist. Ja, und es ist ja auch hartnäckig geblieben. Es gibt ja zum Beispiel Statistiken darüber, dass äh, prozentual signifikant weniger Frauen im Osten ihren Männern Kleidung kaufen. Also... Im Westen machen das mehr Frauen, kaufen für ihre Männer Kleidung. Äh, solche, solche Dinge. Sind das äh, die, diese generationellen Zusammenhänge? Äh, das sind ja nicht nur Existenz, äh, das, das finde ich hast du jetzt sehr schön beschrieben. Es geht ja nicht nur um Existenzsicherung, sondern es geht auch um, um Sinn. Ja. Sinnfindung, ja. Sinnstiftung. Klar, Selbstbewusstsein. Ich glaube, dass, dass Arbeit eine, hat. eine große Sinnstiftung hatte und auch eine Verbindung. Also, ich habe ja nach der Wende. Ich bin ja eine Autorin, die viel recherchiert und ich habe in der Mitte der 90er Jahre über die Geschichte der Eiscreme-Industrie ein Feature gemacht und die Abwicklung der Eiscreme-Industrie der DDR. Und da bin ich irgendwann in einem sächsischen Dorf gelandet bei einer Frau, die war Brigadöse, nannte sie sich, also Brigadierin in einem Eis, in einer... Eiscrembude Und das waren die Leipziger, das Leipziger Eiscreme-Werk, was das einzige Werk, was noch Stieleis machte, weil es gab eben halt immer, immer etwas nicht, also keine Stiele oder keine Verpackung oder so. Und die haben eben, weil sie eben eigentlich so ein Privatbetrieb noch waren, sie waren 72 enteignet worden, wie alle kleinen Betriebe, und trotzdem gab es noch diesen, dieses Gefühl von, von Privatheit. Und nach der Wende, haben die gedacht, die können jetzt durchstarten und haben den, der Eigentümer den Betrieb wieder zurückgekauft und dann sind sie halt von der Treuhand platt gemacht worden. Und, ähm, und sie beschrieb das eben so, dass es für sie eben ihr Zuhause war und äh, sie manchmal in, zu DDR-Zeiten halt irgendwie Frauen, die mal verschlafen haben, von zu Hause abholte und dann damit in den Betrieb nahm und so. Und ähm, sie erzählte dann, und das fand ich so wahnsinnig berührend, äh, dass die Maschine, die sie, die, das war eine Maschine, die sie in Dänemark bekommen hatten, aus Dänemark bekommen, bekommen hatten, äh, die sie immer gepflegt hatten, wo sie jedes Einzelteil, was eben kaputt war, nachgefeilt hatten, um, das eben, um diese Maschine weiter ähm, zu betreiben, dass die dann abgeholt wurde und nach Polen gebracht wurde, wo in Polen weiter Eiscreme hergestellt wurde. Und äh, dass sie dann eben alle vor dieser Maschine standen und sich von ihr verabschiedet haben und getrauert haben. Und dann äh, mussten, war eben für sie auch die, ihre Arbeit äh, zu Ende, sie wurden arbeitslos und sie haben dann ihre Kittel im Schrank hängen lassen. Weil sie dachten, irgendwann werden sie nochmal gebraucht. Ja. Mhm. Und ähm, diese Frau hatte aber nie wieder Arbeit gefunden. Und das war eben so etwas, was eben auch wirklich als Kränkung ähm, ähm, so weitergeführt worden ist und auch quasi die nächste und übernächste Generation auch betroffen hat. Und, ich glaube, was aber eben zu den positiven Sachen der Vereinigung zu sagen ist, was Frauen angeht, ist, dass eben diese Frauen, die da mit den Bewerbungsmappen dann in den Westen gegangen sind, eben diese Art ähm, zu arbeiten, Kinder zu haben, äh, in den Westen getragen haben. Und der Westen hat sich in, dem, in, in, in, in, diese, in dieser Frage auch wirklich verändert. Also das hat, ist, wenn man sich das anguckt... 1989, wenn man da guckte, in Süddeutschland, die Kindergärten hatten drei Stunden auf oder so. Das hat sich ja auch verändert. Und viele von denen, ich habe ja viel auch mit Frauen zu tun, die quasi im Westen sozialisiert worden sind, die sind ja mit Absicht dann auch in den Osten gegangen, weil sie wussten, sie können dort Kinder haben und können eben die Kinder auch unterbringen und müssen nicht irgendwie sehen, dass sie irgendwie drei, Tage, drei Stunden am Tag arbeiten können oder so und dann muss das Kind wieder abgeholt werden. Also diese Art von, ähm, von ähm, Verbindung von Arbeit und Familie, mhm. das ist, glaube ich, etwas, was auch ähm, den Westen verändert hat. Familie ist äh, ein gutes Stichwort. CG, du bist, äh, Milan sprach ja schon davon, dass es nicht nur um Zentral-, sondern auch um Osteuropa geht. 1975 in Astrachan geboren, in der Sowjetunion. Und äh, bist dann, als du 18 Jahre alt warst, nach Deutschland gekommen, nach Schleswig-Holstein, in ein Flüchtlingsheim, wo ihr euch dann äh, durchgeschlagen habt und du dich durchgeschlagen hast, gibt es viele tolle Geschichten. Äh, ja dir selber, dich selber sozusagen oder dir selber deine Bildungsbiografie erkämpft hast im Westen, so. Ähm, und heute, äh, du bist Anwalt, du bist Europaabgeordneter, also von Ostrachan über Schleswig-Holstein, Kassel, was weiß ich für Orte, nach Brüssel. Äh, hättest, du das, äh, hättest du das träumen lassen, dass es diesen Weg geben kann für jemanden aus der Sowjetunion? Nein, nein, nein, nein, natürlich nicht. Und das äh, habe ich persönlich auch ähm, dieser Zeit zu verdanken. Also ähm, dieser Zeit und diesen Menschen. Und einer wurde ja erwähnt, äh, einer, der sehr beschimpft wird, häufig in der Sowjetunion oder in der ehemaligen Sowjetunion, Gorbatschow. Ich finde, und das sage ich auch immer wieder, aus meiner Sicht ist vieles, was dort passiert ist und hier passiert ist, der Verdienst eines Menschen. Ja, es ist nicht nur und nicht nur eine Revolution, wo Massen sich etwas erkämpft haben, sondern das ist auch ähm, so ein bisschen eine Geschichtsstunde, die zeigt, was eine einzige Persönlichkeit, ja eine Führungspersönlichkeit, äh, machen kann und Geschichte umkehren kann. Äh, ohne jetzt natürlich alle anderen Akteuren, Akteure äh, kleinzureden. Aber klar, natürlich, also für mich war das auch eine Zeit, ich sage ja immer, ich habe drei Leben gelebt. Mein erstes Leben war noch vor der Wende in der Sowjetunion. Und mein zweites Leben war eben in Deutschland in den 90er Jahren, wo man sich eben das versucht hat zu erkämpfen, einen Platz und das dritte Leben nehme ich jetzt. Und zwischen dem ersten und dem zweiten Leben ist eben 1990 beziehungsweise bei uns hat es ja früher angefangen eben mit 87 äh, und wir haben es natürlich auch anders erlebt ich war damals noch ein junger Mensch aber äh, man wurde ja in der Sowjetunion damals auch vielleicht ein bisschen früher erwachsen äh, und hat sagen die Wahrnehmungen waren schon da äh, von diesem geschichtlichen Moment äh, ich glaube das hat ähm, das Verhältnis zwischen Mensch und Wahrheit, das ist für mich so ein Punkt, ein wichtiger Punkt, verändert. Ähm, das Wichtigste, was ich erlebt habe, ist zu verstehen ähm, oder das zu erleben, dass das, was um dich herum konstruiert wurde an Realität, plötzlich zerfällt. Ähm, an Wahrheit plötzlich nicht mehr da ist. Ja? Ähm, äh, denn... Es, es ging, bei uns war es ein bisschen anders, als es vielen Menschen in der DDR ging. Also, wir waren sozusagen ein, ein riesiger Teil der Ahnungslosen. Ja, bei uns, ähm, weil das Land so groß war, weil ähm, Radiosendungen unterdrückt wurden, also, man hat dann irgendwas gehört, so Voice of America und dann nur noch äh, Rauschen. Wir hatten keine Fernsehsendungen, gerade da, wo wir waren, aus dem Westen. Also es gab nur, ich bin aufgewachsen in, im vollen äh, Glauben an mein, mein Privileg, sowjetischer Bürger zu sein und äh, im Bedauern und Mitleid mit allen, die nicht in der Sowjetunion oder im sowjetischen Block äh, aufwachsen. Und dann auf einmal... Und ich war ja nicht der Einzige, der so aufgewachsen ist, ne? das ist ja ein großes Land. Und dann auf einmal zu sehen, im Fernsehen zu sehen, ja, erst einmal, wie das Land da draußen eigentlich aussieht. Und auch plötzlich zu erfahren, wie die Geschichte des eigentlichen Landes eigentlich war. Ja, ähm, ähm, wir hatten ja sozusagen Abende, wo die Straßen wie leer gefegt worden sind, weil Menschen vor Fernsehgeräten saßen, und ähm, ehrlich gesagt, die einfache Dokumentation über den Alltag im Westen sich angeguckt haben, mit offenem Mund. Äh, äh, Regale in den Lebensmittelgeschäften äh, äh, sich angeguckt haben, wie das hier eigentlich aussieht. Und natürlich ist das nur sozusagen dieser konsumeristische Aspekt, aber das war wichtig, das war für Menschen, das hat unseren Alltag geprägt der auch ein bisschen härter war als das in der DDR wegen Versorgungsknappheit und, und so weiter und so fort. Und das ist eine Erfahrung, egal ob das mit Lebensmittelregalen oder mit Büchern von Bulgakov zusammen äh, zu tun hat, die man dann plötzlich entdeckt und endlich lesen kann. Ähm, das, das Hinterfragen von sich selbst und von dem, was dir beigebracht wurde. Ne? Und daraus entstand auch ein völlig neues Verhältnis zwischen Mensch und Wahrheit, aber auch zwischen Mensch und Gesellschaft. Ähm, auf einmal das Wiederentdecken der eigenen gesellschaftlichen Subjektivität, ja, dass, dass, dass du ein Subjekt bist, ja, dass du nicht ein Kollektiv bist, sondern du kannst auch diese Geschichte mitgestalten, wenn du willst. Ähm, oder jedenfalls äh, auch alltägliche äh, Wahlentscheidungen äh, zu treffen. Also das ist etwas, was damals auch und auch mich geprägt hat und auch das Verhältnis zwischen Mensch und Geschichte. Also das Geschichte eben, nicht umsonst kamen ja da diese ganzen End-of-History-Fantasien und Konzepte, aber ich glaube auch im Alltag, dass eben dieser Geschichtsfluss, in dem du einfach schwimmst und wo alles gleich ist, plötzlich nicht mehr ein Fluss ist, sondern es kann ein Ozean sein, es kann ein Sturm sein du und äh, du bist entweder ein Teil dessen, weil dich einfach, ähm, ja, da bist du wie das Objekt, ja? ähm, aber äh, einfach zu sehen, dass diese 1990 oder 1991, würde ich sagen, bei uns mit dem Putsch mhm. und mit dem Zerfall der Sowjetunion, denn bei uns ging es ja nicht um Wiedervereinigung, sondern um Wiedertrennung. Äh, wie wie managt man das? Ja? Ähm, das ist etwas, wo man dann äh, gesehen hat, wir erleben etwas, was tatsächlich Geschichte ist und nicht einfach ein monotoner Alltag, den man lebt. Und das prägt. Ja? Und äh, vielleicht bin ich auch deswegen in dieser Eigenschaft auch hier, sozusagen, oder diese Eigenschaft auch angestrebt, habe, auch politisch aktiv zu sein, weil ich, ich sage immer, ich bin so ein Perestroika-Kind. Ähm, äh, das hat mich sehr geprägt. Genauso wie mich wahrscheinlich auch geprägt hat die Tatsache, dass, dass ich 1993 aus, der, aus Russland, aus der Russischen Föderation raus bin und diese Ernüchterung und diese Härte der 90er Jahre, sozusagen der Ernüchterung der, der Demokratie nicht erleben musste. Ja? Also ich bin gewissermaßen so in meiner Perestroika-Begeisterung so konserviert. Mhm. Äh, Uh, und deswegen uh, kämpfe ich eben für Rechtsstaatlichkeit, für liberale Demokratie. Ich finde, dass, dass das eine Chance und ein Geschenk für uns war. Und dass es sich lohnt bei allen Kritikpunkten, uh, die auch zu Recht uh, kritisiert und wiederentdeckt als Kritikpunkte werden. Uh, ich lasse da trotzdem das nicht im Stich, weil uh, ich glaube, ne, also Milan <lacht> nickt die ganze Zeit. Das sind Erlebnisse, die einen wirklich prägen und motivieren. Ja, das war ja schon fast äh, so eine Art Schlusswort, aber wir sind natürlich nicht am Schluss. Es gibt natürlich vieles äh, zu erzählen. Ich würde jetzt gerne mal äh, hier in die Runde, die jetzt äh, fast eine Stunde lang zugehört hat, äh, schauen. Äh, wir, ich hatte ja gesagt, wir sind, äh, Wolfgang Templin ist da, der Warschau unser Büro eröffnet hat, das... Äh, der weite Horizont, den wir jetzt noch mal hatten mit Gorbatschow, mit äh, den, äh, dem Blick sozusagen dem deutsch-sowjetischen oder deutsch-russischen Blick dazwischen die Länder äh, Mitteleuropas, die so quasi äh, äh, auch Objekte dieser Entscheidungen, dieser Geschichte waren. Ähm, wie äh, Wolfgang, vielleicht kannst du das noch mal so reflektieren aus der aus der polnischen Sicht. Ich meine, die polnische äh, Opposition war für die Dissidentinnen und Dissidenten in der DDR extrem wichtig. Äh, und und äh, was bedeutete dieses, diese deutsche Wiedervereinigung für das deutsch-polnische Verhältnis? Es gibt ein Mikrofon auf dem Tisch und du musst es selbst anfassen. Es, äh, das war jetzt äh, okay, es wird gleich wieder desinfiziert. Wenn ich sitzen bleibe, geht das oder stehen? Das geht gut, weil wir ja, du bist trotzdem gut, im Bild. Enough. Ich werde ein bisschen breiter ansetzen, aber zunächst mal äh, ein wunderbares Buch. Ein ganz großes Kompliment. Ich bekam das und war genauso fasziniert und habe es meinem Sohn und seinem Partner geschenkt. Die beiden waren 1990, also Josek war vier Jahre alt und sein etwas älterer Partner Olli, der war ähm, acht Jahre alt, beides. Ostberliner frühkindliche Biografien. Die waren zunächst verblüfft, als ich ihnen dieses Telefonbuch anbrachte, zu einer besonderen Gelegenheit, und haben sich äh, drüber gestürzt. Und Josef, jetzt 36 Jahre alt, ist Lehrer an einer, wie sagt man so schön, Lichtenberger Problemschule. Und der kann das, was in diesem Buch steckt, hatte mir hinterher bestätigt, ganz fantastisch äh, anbringen. Die beiden sind geschichtswach interessiert, aber haben unglaublich viel äh, Neues, Unbekanntes dort entdeckt. So, zum, ähm, zur Frage, meine eigene Beziehung zu äh, 1990. Aber ich mache es mal an diesen Dekaden fest, weil ich merke, wenn ich heute hier sitze mit einem grundguten Gefühl, dann hat das... Ähm, Gründe, die mit diesen drei Dekaden und meinem äh, durchaus äh, nicht nur Mittelost, sondern osteuropäischen Horizont zu tun haben. Das fing 1990 an, dass ich mit einer ganzen Reihe äh, dann durch Reiseverbot unterbrochenen äh, polnischen Grunderfahrungen 1990 so seit 15 Jahren zu tun hatte. Das setzte bei mir 75 76 ein, ein guter Freund von mir, Marco Martin sagte jetzt bei einer Lesung vor zwei Tagen, er zitierte oder hat einen Passus zu mir und sagte, ja, das ist der, der in Polen Opposition gelernt hat. Etwas verkürzt, aber es ist doch eine ganze Menge dran. Und ich war ja nicht der Einzige. Ich muss immer sagen, ich sitze hier, wenn ich an die Bündnis 90 Aktivisten von, aus der Gruppenszene kommend von 1990 denke dann habe ich sofort äh, Reinhard und vor mir. Ungarn. Dann habe ich Gerd Poppe vor Augen, bei dem ich selber, in dem Sinne dann etwas später auch Opposition lernte, als ich in die Gruppenszene reinkam. Bei dem gab sich halb Mittelosteuropa in meiner Wohnung dann auch, aber das teilte sich ebenso bei Bärbel Bohler in den 80er Jahren. Milan Horacek kenne ich seit 1982. Ich werde unsere ersten Begegnung in Berlin nie vergessen. Die kleine Gruppe der West, aber auch die von uns, dann könnte ich Jens, Jens Reich nennen. Dann könnte ich... Ähm, Ludwig Mehlhorn. Ludwig Mehlhorn, natürlich. Ludwig Mehlhorn, Eckhard Maas. Wir sitzen hier zusammen. Und dann kommt so etwas, wenn mich jemand nach dem Januar äh, 1990, ich fange mal beim Anfang an, äh, fragt, ja, was war denn da das Wichtigste für dich? Ja, dann, ich war mitten am runden Tisch, dann sage ich natürlich Warschau weil wir mit einer Delegation des Runden Tisches, das machte ein äh, Oppositionsfreund von uns, der bis zu seiner freiwilligen Abberufung jetzt, Jacek Czaputowicz, er ist jetzt polnischer Außenminister gewesen, ein weiter Weg dahin. Damals war er einer unserer wichtigsten polnischen Verbindungsleute und er brachte es uns, es fertig uns dann äh, mit einer Delegation, ähm, Sechs Leute waren wir ungefähr, Ludwig natürlich auch dabei und ein paar andere, auch Stefan Hilsberg von der SDP damals. Und wir wurden mit Freundlichkeit, wir wurden mit äh, Nähe, aber da war so ein bisschen was Paternalistisches dabei. Wir haben es geschafft, die solidarisch oppositionellen und jetzt kommen die kleinen verspäteten Brüder und kriegen mal alles auf den Tisch, was an guten Ratschlägen nur da sein kann. Halte zusammen! werdet politisch reif, Landkompromisse Kompromisse zu schließen, geht richtig mit der Machtverantwortung um. Das waren alles Ratschläge, die äh, in die bitterste Niederlage der ersten Solidarność-Helden einige Monate später mündeten. Also Lektion. Äh, es gibt nichts Schlimmeres, als sich auf den eigenen Erfolgen äh, unreflektiert äh, hinzusetzen, auszuruhen und nicht zu merken, wem steht man gegenüber, mit wem hat man zu tun. Also unsere eigene Naivität, die sich durch das äh, Jahr 1990 zieht. Wir sitzen am runden Tisch und bilden uns ein. Unser Gegenüber ist genauso an der Demokratie und am Umbruch und am Progress interessiert. Gab es Einzelne, sicher auch aus den alten Parteien. Es waren Einzelne. Die Cleverness, das Machtbewusstsein, was die Blockflöten hatten, aus den, nicht immer qualifiziert, es gibt ja auch so eine Art primitiv cleveres Machtbewusstsein, das haben die gegenüber uns und hinterher auf die Schulter klopfen, ja, toll, dass ihr das gemacht habt, aber worum geht es? Es geht darum, in der Politik Mehrheiten zu organisieren, wie das Helmut Kohl geschafft hat. Ich will seine Verdienste nicht mindern, aber da hat er sich einige Bubenstückchen in dieser Zeit geleistet, die wir, ja, ohnmächtig verschlafen haben. So, das war dieser Ausgangspunkt 1990, aber da hatte ich das Gefühl, wir haben eine tolle Unterstützung von den Grünen bekommen. Wir passen gut zusammen. Wir konnten uns auf unsere Freunde verlassen. Ja, ja, ich komme drauf. Ich komme drauf. Eine, ein Jahrzehnt später, also das erste Jahrzehnt, die erste Dekade, wenn man mich hier irgendwo hätte sitzen sehen, ich saß, aber es war, glaube ich, in kleineren Runden, ich hätte etwas verächtlich geschnaubt. Wenn ich an diese frühen Illusionen dachte, ich hatte nämlich die Bündnisgrünen, Bündnis war schon kaum noch vorhanden, die Grünen in einem Zustand vor mir, der mich wirklich in die Distanz trieb. Das Koch-Kellner-Verhältnis zu Schröder, das zampano an der Spitze, der Fischer'sche Männersclub. auch Fischer hat seine äh, besseren Seiten und Verdienste. Ich dachte, verdammt, wohin rudert das? Neoliberaler Durchmarsch, vor kurz gesagt, in Polen sah es auch nicht so toll aus. Ich verkürze das jetzt noch eine Dekade weiter, da auf einmal konnte ich besserer Laune sein oder mich besser fühlen, aus guten Gründen. Ich hatte in, den, äh, in der zweiten Dekade unseres Dreierschritts, ich hatte mit meiner Entscheidung, du bleibst im grünen Horizont, in dem du immer warst, Du bist auf eine gewisse Weise ähm, emanzipiert und äh, politisch ähm, Erwachsener links und bleibst es im sozialen Sinne. Du lässt dich also von diesem ganzen Hartz-IV-Theater und den Erfolgsmeldungen nicht blenden. Du machst auch nicht den einfachen, äh, früher war es besser Schritt, sondern gehst über alle Parteien hinweg mit den Leuten, in eins, ob das Ottmar Schreiner ist, ob das der ja später Heiner Geißler ist und diejenigen bei den Grünen, die das ähnlich sein, mit der Hoffnung, es kann tatsächlich auch noch mal was rausführen aus dem Tal. Vor zehn Jahren stand ich zunächst unverhofft, dann mit großer Freude angenommen vor der Herausforderung, das Warschauer Büro nicht zu gründen. Da gab es Agnieszka Rocher, sondern mir noch mal einen späten, ich würde sagen, fast Traum zu erfüllen. Einige Jahre richtig dort polnische Alltags- und Lebenserfahrung zu sammeln und ähm, ja, mit positiverem Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin im bündnisgrünen ähm, Horizont präsent und traue den Grünen zu, das Gefühl hatte ich schon damals, und traue den Grünen zu, die Lernschritte, die man braucht, die wir uns selber zugemutet haben, äh, selber zu machen. Und wenn ich das mit heute vergleiche, dann kann ich sagen, Gott sei Dank. Ich sehe, wir sind hier bei Böll und das ist nun mal auch eine politische Frage, die wir in diesen, äh, diesem Jahr vor uns haben. Ich sehe mit äh, richtig Erleichterung und wir haben unseren Anteil daran. Es ist kein Zufall, dass die Bündnisgrünen das Bündnis in ihrem Namen wieder größer schreiben, dass sie auf Leistungen, auf Eigenschaften der Gründergeneration, also auch von uns, deutlicher zurückgehen, nicht nur taktisch, dass sie sich personell, inhaltlich, in einer Weise aufstellen, dass ich sagen kann, Gott sei Dank haben wir in diesem Herausforderungsjahr eine Partei, die in den Fragen, die Sergej beschäftigt, die Milan beschäftigt, die Frage, die osteuropäische Herausforderung, die außen- und sicherheitspolitische Herausforderung, ein, ich denke doch einigermaßen... Ähm, Verantwortlicher Umgang mit der sozialen Frage, das Verbinden von Klima, Ökologie, Emanzipation und der außenpolitischen Verantwortung. Ich sage das deswegen so bewusst, weil wenn ich in die anderen Parteien hereinschaue, ich will nicht so, so ein Bogen, ja. das war ja jetzt schon ja. quasi ein paar Fortschritt ja. durch 30 Jahre ja. <lacht> ja. grüne Geschichte. Ja. Ja. Ich würde gerne mal, ja. äh, also äh, wir hm. sind ja jetzt quasi so im ja. Teil der, der hm. Publikumsbeteiligung, ja. bevor wir nochmal noch weiter nach Osten gehen, Richtung Georgien was, was äh, ja, den Horizont noch mal so weitet, wie, wie, wie, wie Sergej ihn geweitet hat. Im Moment, jeder je, und jede muss hier das eigene Mikro nehmen. Würde ich gerne mal zwischendurch die Generation wechseln und Claudia Müller, die heute Bundestagsabgeordnete für Mecklenburg-Vorpommern äh, ist, fragen, wie blickst du auf diese... Geschichte, die ja für dich vielleicht sogar mehr Geschichte ist, als für möglicherweise viele andere hier im Raum. Und wie erklärst du dir, dass dieses Verhältnis äh, zu den mitteleuropäischen Ländern hier eine große Rolle spielt, aber ansonsten in, der, äh, in den Feierlichkeiten zu 30 Jahren, Deutsche Einheit und sicherlich kann man das auch für 29 und 28 sagen, äh, jedenfalls nicht so eine zentrale Rolle gespielt hat? Erstmal vielen Dank für das Podium und während der ganzen Beiträge bei mir, ich bin übrigens so alt wie der Partner sozusagen, also auch mit acht Jahren damals, als, die, als sozusagen die friedliche Revolution stattfand, immer so ganz viele Bruchstücke und Erinnerungen, die dann wieder hochkommen, auch mit den verschiedenen Bildern. Es bringt so ganz viele Assoziationen und als wir gerade darüber sprachen, mit dem Blick auf Mittelosteuropa, habe ich mich so ein bisschen daran erinnert, dass in der Zeit, bevor sozusagen der 9. November stattfand, wir sehr, sehr viel auch in die Partnerländer Mittelosteuropas geguckt haben. Wir haben natürlich über die, vor allen Dingen über die westdeutschen Medien gesehen, was ist die Entwicklung in Polen, was ist die Entwicklung in der Sowjetunion. Ich meine, die, auch diese Information über Glasnost-Perestroika, das Butenik war nachher verboten, über was in Ungarn passierte, was in der Tschechoslowakei passierte, das hat man schon bewusster wahrgenommen. In dem Moment aber... Wo die eigene Entwicklung so rasant wurde, kam der Blick eher nach, auf das, auf die, wirklich auf die eigene Entwicklung. Man war so mit sich selbst, mit den Entwicklungen hier, mit diesem Tempo beschäftigt, dass die zeitgleichen Entwicklungen etwas aus dem Blick, glaube ich, der Mehrheit kamen. Und auch nicht wieder zurückkamen. Ich glaube, dass wir tatsächlich momentan anfangen, es wieder etwas mehr in den Blick zu nehmen. Mein Eindruck ist, dass es dieses Jahr etwas mehr eine Rolle spielte, zumindest in Teilen der Diskussion, die ich wahrgenommen habe, als in den letzten Jahren zuvor, dass sehr wohl inzwischen auch die Einsicht entsteht, dass die friedliche Revolution in der DDR kein singuläres Ergebnis war. Es war, es war eingebettet in diese gesamten Entwicklungen und dass dieses Bewusstsein und damit auch zu sehen, dass die Entwicklungen, die wir in den neuen Ländern haben, auch immer auch ins Verhältnis gesetzt werden sollte zu den Entwicklungen, die wir in Polen haben, in, in Tschechien, in der Slowakei, in Ungarn, aber auch eben in den ehemaligen Sowjetrepubliken, besonders im Baltikum, dass das sozusagen etwas ist, was ich hoffe, wir in der nächsten Dekade nochmal viel stärker in den Blick nehmen und damit auch diesen, das Thema der Einheit, und zwar nicht nur der deutschen Einheit, sondern der europäischen Einheit, damit nochmal eine weitere Dimension geben und deutlich weiter nach vorne bringen, denn das ist tatsächlich etwas, was im Diskurs fehlt und was auch ein Teil dieser Sprachlosigkeit mit Blick auf unsere Partner in Mittelosteuropa ist. Wir haben die Entwicklung, wir haben das, was dort passiert ist, nicht gesehen. Wir waren zu sehr mit uns beschäftigt, wir haben diesen Blick verloren. Und man muss auch sagen, wahrscheinlich war er in, den, in dem alten Westdeutschland gar nicht da. da gab, es war die Orientierung Richtung Westen, Richtung Frankreich. Und wir brauchen diese Entwicklung, auch diesen Blick in den Blick unserer Partner in Mittelosteuropa. Und ich glaube, das ist der Auftrag, den ich so ein bisschen auch aus dem, was ich hier sehe und diese Erinnerungen, diese Bruchstücke, die immer wieder vorkommen, auch mitnehme. Diesen Blick zu schärfen, diesen Blick nach vorne zu bringen, um dann wirklich eine echte, nicht nur Deutsch-Deutsch-Geschichte, sondern eine echte europäische Geschichte für nach 45 zu entwickeln. Eine echt, ein Blick, der, alle, der beide Seiten gleichberechtigt einbezieht, der das entwickelt und eben nicht eine einseitige Geschichtsschreibung, damit eine echt, also nur dann können wir zu einer echten Einheit kommen. Ich glaube, das ist die Aufgabe der mindestens nächsten zehn, wahrscheinlich eher der nächsten 30 Jahre. Danke. Jetzt äh, äh, nochmal Blick schärfen und äh, diese beobachtete äh, stärkere Aufmerksamkeit, wozu wir ja zum Teil auch... Äh, naja, Durch Entwicklungen, die uns überhaupt nicht gefallen, große Anfälligkeit für Rechtspopulismus, polarisierte Gesellschaften, gerade in Mittel- und Osteuropa, gezwungen werden geradezu. Jetzt nochmal den Schritt noch ein Stück weiter gemacht, über Zentraleuropa hinaus, wirklich nach Osteuropa. Äh, Eckemas, du bist äh, selber eine, äh, jemand, mit dem äh, wir hier mehrere Abende, also bestreiten könnten, Gründer eines Dissidenten-Salons in Ostberlin. Worauf wir jetzt eigentlich hinaus wollen, sind deine sehr, sehr engen Kontakte nach Georgien, die du sehr lange, sehr frühzeitig geknüpft hast und die du bis heute erhältst. Wie ist das? Wie, wie ist der Blick aus äh, Tbilisi und, und, und anderen Städten in Georgien auf dieses Jahr 1990? ja nach meinen äh, langen reisen durch das durch die umreiche sowjetunion baltikum russland jakutien bin ich mittelasien bin ich dann eigentlich in georgien hängen geblieben und reise seit 1983 jedes jahr nach georgien manchmal mehrfach und habe erlebt wie nach diesem 9. april nach der niederschlagung einer friedlichen demonstration durch russische Omond truppen mit geschliffenen spaten mit dem einsatz von giftgas also eine furchtbare geschichte wie danach die aus den Helsinki-Gruppen entstandenen Oppositionsgruppen immer mehr an Bedeutung erlangten und dann auch einen runden Tisch gründeten. Und als ich dann im Dezember oder ich weiß nicht mehr, Ende 89 nach Georgien kam, zu meiner Freundin Naira Gelashvili, die dann das Kaukasische Haus später gründete, da war die Losung des runden Tisches: Georgien den Georgiern. Also mir blieb der Mund offen stehen. Na, Ira, was habt ihr für eine Losung? Das ist eine nationalistische Losung. Mhm. Georgien ist ein, ein multiethnisches Land. Ich habe hier Freunde bei den Armeniern, bei den Kurden, bei den Aseris, bei den Osseten, die hier leben. Ihr könnt ihr doch nicht alle ausgrenzen. Ihr müsst doch wenigstens sagen, Georgien, den Bürgern Georgiens. Und in diesem Gespräch begriff ich, dass die, Impl die Implosion der sowjetischen Imperiums nicht nur die Implosion dieses Imperiums war, sondern auch die Implosion einer Weltanschauung, die in ganz, ganz vielen Leuten, in Millionen von Leuten ganz fest verankert waren, die plötzlich alle in der Luft hingen. Und viele, besonders auch in Russland, guckten dann nach, nach Europa, was kommt von dort, gerade auch nach Deutschland. Und aus Deutschland kam hauptsächlich eine starke Wirtschaftsgier, sage ich mal, ein starkes wirtschaftliches Interesse und die Werte, die fielen so ein bisschen hinten runter, da hat man nicht so genau hingeguckt, auch nicht in den späteren Jahren. Und so dass wir in allen postsowjetischen Ländern einen starken Nationalismus haben und einen religiösen Fanatismus, ganz egal ob islamisch oder christlich, die unheilvoll waren, für die Entwicklung dieser Länder und ich hätte mir gewünscht, dass der erste frei gewählte Präsident in Georgiens, Viad Gamzahordia, in diesen Anfangszeiten mehr Beratung bekommen hätte aus dem Westen in Minderheitenpolitik. Weil das war in diesen Jahren das Ausschlaggebende, weil dieser Nationalismus diese späteren Konflikte mit Abchasien mit Südossetien einfach produziert hat. Die waren dann nicht mehr zu vermeiden und die haben dann die Entwicklung des Landes dann auch in den nächsten Jahrzehnten weitgehend lahmgelegt. Ich will die Entwicklung weiter nicht äh, skizzieren. Für mich war es so, dass ich auch begriff, dass es in diesen Ländern, also diesen post Republiken, Ausgenommen des Baltikums, ich meine jetzt wirklich, also im Südkaukasus, es gab keine demokratischen Traditionen, gab, an die man hätte anknüpfen können. Das heißt, diese Völker haben nie Demokratie erlebt. Und als dann noch dieser Konflikt entstand mit diesem nationalistischen ersten Präsidenten, Sviad Gamsochordia, der dann in diesem Winterkrieg 92, 93 aus seinem Amt von seiner eigenen Armee also herausgeschossen wurde, das sind alles unglaubliche Ereignisse gewesen weil dann die gesamte Gesellschaft gespalten war in die Anhänger dieses Präsidenten, dieses Sviadisten, und die Leute, die ihn nicht mehr wollten, die einfach ein Georgien wollten, was etwas freier ist, was demokratischer ist. Und ich habe, weil ich nun jedes Jahr meine Freunde dort besuchte, erlebt, wie dieser Konflikt sogar in die Familien hineinstrahlte. Das heißt, wenn ich zu einer Feier kam, sagten die mir an der Tür, Ecke, bitte kein Wort über Politik hier. Also wenn, wenn wir jetzt hier anfangen, über Politik zu reden, würde es ja eine Prügelei geben und die ganze Feier ist vorbei. Und ich habe dann bemerkt, dass die Hauptursache für diese Konflikte war, dass es fehlte, dass man die Meinung eines Andersdenkenden respektieren konnte. Und das ist in Georgien bis heute so. Ich hatte dann das Glück, dass ich 1990 dann in die Heinrich-Böll-Stiftung eingeladen wurde und dann sieben Jahre in einem, in dem Nachbarschaft, äh, nein, in dem Beirat Nachbarschaft in Europa gearbeitet habe, auch mit Milan Horacek zusammen, war eine sehr tolle Zeit. Und in dieser Zeit habe ich in Georgien dann drei Konferenzen organisiert, die von der Böll Stiftung finanziert wurden. Und die erste, die war ganz wichtig, da hatten mir dort die Abgeordnete des Parlaments gesagt, hier ja, hat keine Ahnung von Demokratie. Und ich hatte gerade erzählt, wie ich hier an der Humboldt-Universität einen Professor erlebt hatte aus Bonn, Professor Vollrath, der über die Grundlagen der Demokratie, Vorlesungen und Seminare hielt, über Hannah Arendt, über den Föderalist, also über die, den Briefwechsel der ersten amerikanischen Präsidenten, die sich darüber ausgetauscht haben, wie soll Demokratie funktionieren, wie kann man das erreichen, dass hier nicht eine Minderheit, also die Mehrheit unterdrückt oder die Mehrheit eine Minderheit unterdrückt. Und das war so spannend, dass ich das in Georgien erzählt habe und da sagte mir dann, äh, Regisseur, den, den ihr alle kennt, Elder Schenkelaja, bringt diesen Professor hierher. Und dann habe ich dann 1992 an der Universität in drei Tagen eine Konferenz organisiert über Grundlagen der Demokratie, habe ich noch auf Tonband. Ganz großartig, weil diese beiden westlichen Professoren, Professor Buro von der Böll-Stiftung Näher und dann dieser Ernst Vollrat demonstriert haben auf der Bühne, was es heißt, verschiedene Meinungen zu haben und sich gegenseitig zu respektieren. Und das sehe ich als unsere wichtige Aufgabe nach wie vor an, dass wir diese Länder also in diesem Bestreben, also um Demokratie unterstützen. Und ja, jetzt wollte ich noch etwas sagen, das ist mir jetzt entfallen. Ja, wir sollen auch nicht unterschätzen. Ich habe ja dann über die böll noch die ersten kaukasischen Konferenzen organisiert mit Naida Gelashvili, die dann begriffen hat, dass man diese... Fäden, die Verbindungen, die es zwischen diesen kaukasischen Ländern und Völkern gab, auf Gebieten also der Politik, der Wirtschaft, des Sportes, der Kultur und so weiter, der Wissenschaft, dass die waren ja mit einem Mal gekappt durch den Zusammenbruch der Sowjetunion. Und deswegen war es so leicht, dort ethnische Konflikte zwischen diesen Völkern zu provozieren, was der, den Russen auch sehr gut gelungen ist. Und dieses kaukasische Haus hat versucht, dem entgegenzuwirken mit diesen Konferenzen zu den Themen, also Konflikte, Vermeidung, Friedensarbeit und Ökologie. Also das war unheimlich spannend und das habe ich also in diesen Jahren immer versucht zu unterstützen und halte das bis heute wichtig. Und noch ein letztes Wort, in diesem Zusammenhang soll man nicht unterschätzen, dass die Flüchtlinge, die wir hier aufnehmen in Deutschland, ein ganz wichtiges Element sind also eines Wertetransfers in die Länder, wo sie herkommen. Also ich leite ja so eine kaukasische Gesellschaft seit 25 Jahren und arbeite zu Tschetschenien, hauptsächlich mit tschetschenischen Flüchtlingen. Es ist unglaublich, wie diese Werte dorthin getragen werden, was unserem Lande dann auch eine ganz große Verantwortung auflädt. Ja. So, wie wir uns hier verhalten, wie wir hier Demokratie vorleben, nur so wird sie auch weitergegeben. Und wenn das hier nicht funktioniert gegenüber diesen Flüchtlingen, wenn die Verwaltung nicht funktioniert, dann geben wir dort die falschen Signale hin. Sergej, das ist ja ein hoher, was was Maas beschrieben hat, ja ein hoher Anspruch an äh, europäische Demokratie. Wenn wir jetzt nach Brüssel gucken, wenn wir sehen, äh, wo haben wir äh, demokratische Defizite in den Ländern, wie, wie, wie, wie, wir sehen, dass sozusagen, äh, es Demokratiegefährdungen von außen gibt, aber auch von innen durch äh, Polarisierung, durch Populismus in den, äh, in den Gesellschaften. Ähm, wie, wie, wie, wie, sie, wie siehst du diese, die, die, die Verantwortung für das Zusammenwachsen oder für die, für die Einheit Europas, die von so vielen neuen äh, Prozessen gefährdet ist und äh, wo wir im Inneren so viel zu tun haben, äh, wo ist trotzdem die Verantwortung und die Herausforderung, äh, die östliche Partnerschaft äh, mit hineinzunehmen und zu unterstützen. Gibt es, äh, gibt es da einen Impuls? Hast du das Gefühl, so wie Claudia das beschrieben hat, vielleicht kommen wir jetzt wieder mehr dahin, äh, zu, auch nach Mittel- und Osteuropa zu schauen und, äh, und das stärker, die Prozesse dort stärker wahrzunehmen, weil sie, äh, weil sie wichtiger geworden sind. Ähm, wie, wie siehst du das aus der Sicht des europäischen Parlamentariers? Also ich sehe das äh, ambivalent, ehrlich gesagt. Ähm, weil einerseits äh, mache ich ja, Rechtsstaatlichkeit ist ja ein Teil meines Portfolios quasi und habe gerade, äh, bevor ich hierher kam, haben wir mit ähm, Kommissar, Justizkommissar Reinders über den neuen Bericht der Kommission diskutiert und was daraus folgt. Ähm, und andererseits, und äh, das ist ja klar, dass wir nur dann auch nach außen eine Glaubwürdigkeit äh, projizieren können und glaubwürdig uns einsetzen können, äh, ob es um Menschenrechte in Russland geht oder ähm, you name it. Ja? In den USA nur dann, wenn wir natürlich auch sagen können, äh, diesem Anspruch werden wir natürlich auch bei uns äh, gerecht. Andererseits, und das ist etwas, was ich in dieser Woche weniger... Ähm, ähm, ausgesprochen habe, aber vielleicht etwas, was man in diesem kleinen Kreise, <lacht> inklusive viele die zuschauen, ähm, äh, vielleicht doch auch ansprechen müsste. Was ich merke, ist schon auch ein Unvermögen bei aller Kritik und aller ähm, ähm, Ablehnung äh, vieler äh, problematischer Tendenzen zu verstehen, nachzuvollziehen, woher diese Tendenzen kommen. Mhm. Ja. Also es ist doch, es ist doch ähm, ein Unterschied, zu sagen, das tragen wir nicht mit. Ja? Das entspricht nicht dem, was wir miteinander vereinbart haben. Und nicht, entspricht nicht unserer Wertebasis in der EU. Und es ist davon zu trennen, ähm, nicht gleich zu sagen, ja, ähm, wir wissen es besser. Ja? Und äh, das Problem ist, ihr, ihr, ihr befolgt nicht unseren Vorgaben, äh, sondern nachvollziehen zu können, dass das auch ein Ergebnis ist bestimmter Prozesse und auch bestimmten Verlangen. Und einer, äh, also ich finde, dass wir auch verstehen müssen, dass manche Länder versuchen auch, oder manche kollektive Gesellschaften, versuchen, das nachzuholen, was ihnen sehr lange verwehrt wurde. Sozusagen eine, eine Wiederfindung der – ich benutze jetzt das Wort – nationalen Identität. Ja? Ähm, das ist etwas, was für sie ganz lange ein, eine Sehnsucht war, was durch eine Besatzung äh, in vielen Ländern nicht erlaubt wurde. Und das sozusagen gleich sofort umzuschalten und zu sagen: und jetzt kommt ihr und legt das einfach diese Sehnsüchte, ja, diese, diese Dämonen auch, die euch ja äh, umtreiben. Aber das, sind, das ist ein Teil der menschlichen Natur. Ja. Ähm, das zu akzeptieren und das nachzuvollziehen und vielleicht dadurch auch eine andere Sprache äh, zu finden und auf eine andere Art und Weise auf die Probleme und Defizite hinzuweisen. Auch mit einer anderen Glaubwürdigkeit, ja, weil das die anderen Länder verstehen dann, dass du sie verstehst. Das ist etwas, was harte Arbeit ist und das ist nicht einfach. Und ehrlich gesagt, wenn ich jetzt zurückblicke auf die, diese Woche, wo wir doch mit werwe und auch ich darauf hingewiesen haben, was die Konditionalität angeht, also sozusagen Verbindung mit Geld und das, das ist ja klar, bestehen auch, Dazu, Aber vielleicht müsste man auch so ein bisschen eine Pause machen und dann im zweiten Schritt oder im ersten Schritt, bevor man etwas verlangt, auch versuchen zu verstehen. Versuchen zu verstehen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Gäste, Freundinnen und Freunde im Saal, liebe Podiumsteilnehmende, versuchen zu verstehen, das Jahr 1990 nochmal freizulegen. Das war der Versuch, den wir mit dieser Veranstaltung gemacht haben. Wir danken ganz herzlich, dass Sie zugehört haben. Und ich kann äh, nur meiner großen Freude und Zufriedenheit darüber Ausdruck äh, verleihen, dass das, was Jan Wenzel am Anfang beschrieben hat, die assoziative Kraft, dieser assoziative Raum, dass der tatsächlich entstanden ist durch dieses Buch und dass wir die Freude hatten, am Vorabend des Tages der Deutschen Einheit 1990 hier zusammenzusitzen und so intensiv zu sprechen. Vielen Dank und einen schönen Abend.